Ja, ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Christian Walter von Tradewohler und heute würde ich Ihnen gerne einmal etwas detaillierter die Unterschiede der drei Plattformen zeigen, die wir aktuell supporten. Das wäre zum einen die TBS von Interactive Broker, zum anderen die TradeStation 9.5 von TradeStation Global und als letztes die TradeStation 10.0 von TradeStation Securities, dass Sie auch hier einmal sehen, was die wesentlichen Vor- und Nachteile dieser Plattformen sind. Beginnen würden wir direkt einmal mit der TWS, die Sie jetzt im Hintergrund sehen. Das ähm, sollte jetzt auch unabhängig von der Version irgendwo immer ähnlich äh, aussehen. Das heißt, Sie haben eine ganz normale Chartfunktion, die Sie hier auf verschiedenste Intervalle einstellen können. Sie haben eine sehr begrenzte Indikatorenauswahl, die Sie noch mit hinzufügen können. Wie wir sehen, haben wir hier mal einen einfachen Moving Average eingefügt, sowie auch das Volumen. Das heißt, hier kann man natürlich auch andere Indizes mit einfügen, um dann einen Vergleich zu haben. Aber das Ganze ist halt auf die Indikatoren begrenzt, die im Prinzip hier auswählbar sind. Das heißt, man kann jetzt keine Studien oder Indikatoren noch zusätzlich mit einfügen und man kann auch keine eigenen Programme, zumindest jetzt hier in der TBS erstellen oder dazu irgendwo noch mit zu ergänzen. Das heißt, die Basics kann man ähm, nutzen. und Die sind in der Regel alle standardmäßig äh, mit enthalten. Sonst funktioniert das auch so, dass sie hier durch die Symbolverlinkung einfach ihre eigene Watchlist irgendwo mit einfügen können und durch ein einfaches Anklicken des jeweiligen Wertes das dann im Chart und in der Oder-Eingabe sehen. Die Oder-Eingabe ist relativ selbst erläutert. Hier kann man mit einfachen Klicks schnell eine Limit oder Market oder aufgeben. Das können wir gerne einmal durchführen, auch für vielleicht ein, mit ein, einer Währung an. Gehen wir mal auf den US dollar also können hier auch bis zu einem Mikrolot das Ganze handeln, auch kleinste Stückzahlen sind im Währungsbereich möglich. Wenn Sie eine Oder aufgeben, sehen Sie diese dann hier unten auch in der Aktivitätsfenster, wo Sie alle Ihre Orders Ausführungen und sämtliche weiteren Informationen sehen. Dann natürlich auch hier im Chart ganz einfach Ihre Oder verschieben kann. Also ich wir mal so, von der Funktionalität der Trader Workstation ähm, für einen Einsteiger ist hier eigentlich alles vorhanden. Wenn es dann etwas komplexer wird oder wenn Sie dann auch mit ähm, vollautomatischen Systemen arbeiten wollen, stößt die TBS natürlich an ihre Grenzen, weil Sie jetzt hier nichts weiter einfügen können. Sie haben verschiedenste Templates, die Sie hier nutzen können. Ähm, das heißt, es gibt auch je nachdem für den jeweiligen Trading-Stil ähm, auch dementsprechende Layouts, die hier schon ähm, vorgefertigt sind. Das heißt, ähm, über layout bibliothek öffnen können Sie hier auch verschiedene Dinge für Forex ähm, oder auch Futurehandel und direkt schon vordefiniert öffnen, sodass Sie da auch ähm, einiges schon vorfinden, was Ihnen sicherlich für Ihren Trading-Stil weiterhilft. Ja, ansonsten hat man eine Übersicht über sein Portfolio, über die offenen Positionen. Man kann verschiedenste Listen hier einfügen, ähm, auch mehrere Charts und es gibt klassische, ähm, so wie die Mosaik-Variante. Weitere Informationen oder tiefgehende Informationen zur Trader Workstation finden Sie auch hier oben auf unserer Playlist. Alles zur so Trader Workstation. Das soll erstmal so der erste grobe Überblick sein, dass man mal so ähm, sieht, wie die Plattform dann auch ähm, im Live-Handel aussieht, welche einfachen Funktionalitäten äh, vorhanden sind und für weitere Details nutzen Sie bitte die jeweilige Plattform, äh, die Playlist der ähm, trade station Als zweites haben wir die TradeStation 9.5 von ähm, TradeStation Global. An Anlehnung an das Originalprodukt aus Amerika haben wir hier, wie Sie schon sehen, Sie lichen, eine etwas freundlichere Oberfläche. Gerade das Chartfenster ist natürlich mit Vielzahl von Indikatoren und der Programmiersprache Easy Language denke ich eines der Highlights. Also Sie sehen hier, wir haben hier einiges mehr an Indikatoren, sogenannten Showmees oder auch Paintbars, die man hier einfügen kann. Und das Gute ist, egal wo wir hier reingehen, ob ich jetzt ein RSI als Beispiel einmal einfüge. Sie sehen, überall können Sie direkt auf die Sprache zugreifen, können auch Programme verändern, können eigene Programme auch einfügen. Und es gibt auch Strategien, äh, vorgefertigte Strategien, die Sie hier direkt mit verwenden können, um, die man natürlich auch anpassen kann. Aktuell ist es so, dass diese jetzt nur zum Backtest zur Verfügung stehen, das heißt, wenn man sie jetzt wirklich vollautomatisch laufen lassen möchte, wird das noch etwas dauern, bis das hier in der Trade Station freigeschalten ist. Sonst ist es natürlich auch im Radarscreen super einfach hier Dinge zu sortieren, ob das jetzt nach der prozentualen Steigerung ist, das war einfach sagen, die größten Gewinner oder Verlierer oben. Oder wir auch hier im Radarscreen natürlich noch Anpassungen vornehmen, was eigene Spalten sind. Das ist auch ein wesentlicher Vorteil. Also Sie können diese Indikatoren nicht nur im Chart verwenden, sondern auch im Screening des Radarscreens. Ein wesentliches Merkmal aktuell ist es hier auf 40, 50 Werte begrenzt, die im Radarscreen anwendbar sind und nachdem man natürlich hier genauso sortieren kann. Das heißt, ich kann hier den RSI als Beispiel wie im Chart einfügen und sollte dann in der Form auch sehen, ähm, wie diese Daten hier im ähm, RSI sich ändern oder das besser gesagt äh, danach sortieren. Wir machen das mal hier kurz für den ähm, Bereich des Forex-Handels, weil die Daten jetzt hier freigeschalten sind. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, die TradeStation kann nur Live-Daten darstellen und nicht wie die TWS zeitverzögerte Daten. Ansonsten ähm, sind folgende Tools hier integriert, das heißt die Programmiersprache, wir haben Matrix, Chart und Radarscreen, so wie Sie das jetzt auch hier im Hintergrund auf der Übersicht sehen. Wir haben die Hotlist, Time and Sales, wo man auch dann direkt wirklich alle Kursfeststellungen sehen kann, zu welchem Preis sie stattgefunden haben, die Markttiefe. Und die sogenannte Quick Trade Bar, die für den Forex-Handel interessant ist, und auch den Trade Manager, wo Sie Ihre Positionen und ähm, dann Orders auch nachvollziehen können. Und das Gute natürlich, alles, was wir hier ähm, in der TBS gesetzt haben, können wir natürlich auch in der Trade Station dann dementsprechend mit verändern. Ähm, bedeutet als TradeStation Global Kunde haben Sie äh, im Prinzip Zugriff auf die TWS von IB, wo die Daten herkommen und dann auch die Trader, äh, die TradeStation 9.5, die miteinander verknüpft sind. Und äh, ich denke, einer der wesentlichen Faktoren, Sie haben schöneres Charting mit viel mehr Möglichkeiten, das Radarscreen oder den Radarscreen sowie diese eigene Programmiersprache und die Indikatoren, die Sie natürlich dann sowohl im Radarscreen als auch im Chart mit anwenden können. Und im Radarscreen macht es sich natürlich toll, sage ich mal genau, nach diesen Symbolen zu sortieren. Von den Märkten unterscheiden Sie sich nicht. da sind natürlich alle Märkte, die ähm, über IB handelbar sind, hier auch in der TWS handelbar. Man muss natürlich aber eins hier sagen: die Option Station Pro oder den Optionshandel kann man hier über die Trade Station nicht mit abbilden, ähm, auch wenn die Märkte genauso verfügbar sind. Diese ganzen Optionsdaten können Sie hier nur über die TWS und über den Option Trader mit äh, verwenden. Dann kommen wir zur dritten Plattform, das wäre dann die TradeStation 10, ganz wichtig, die steht nur für TradeStation Securities zur Verfügung, ist dann hier wirklich nur ausschließlich für den amerikanischen Markt im Aktien Optionsbereich verfügbar und für den Future Handel, also hat nichts mit TradeStation Global zu tun, ist in dem Fall auch ein eigener Broker, der auch die Daten halt mit zur Verfügung stellt, deswegen denke ich mal hier, Ganz wichtig, TradeStation 9.5 als Variante für IB mit anderen oder weniger Funktionalitäten oder weniger Apps als dann die Vollversion von der US-Variante TradeStation Securities. Ja, im Hintergrund sehen Sie jetzt die TradeStation Securities Plattform. Wie bereits erwähnt, ist diese nur für den US-Aktien- und Optionsmarkt äh, verfügbar und dementsprechend auch noch für den Future-Handel. Es sind zwar auch Währungen hiermit implementiert als Datenfeed, aber um wirklich jetzt Währungen zu handeln, geht es leider über diese Plattform nicht. Ansonsten vom Handling und von, ja, von der Übersicht ist TradeStation Securities, oder TradeStation 10.0 von TradeStation Securities, die fortschrittlichste Plattform von den dreien, die wir jetzt vorgestellt haben, das heißt, hier ist es wirklich dann auch möglich, wie beschrieben, auch Strategien und ähm, sämtliche Indikatoren einzufügen. Bei den Strategien natürlich hier auch diese vollautomatisch mit anzuwenden, dann auch Backtests durchzuführen, so wie bei der TradeStation Global und um diese dann auch weiter zu optimieren. Da gibt es halt sehr, sehr viele Möglichkeiten und ähm, die bietet Ihnen hier wirklich nur die TradeStation 10.0. Ansonsten vielleicht mal zu den Apps selber. Ähm, um die Apps mal zu erwähnen, die jetzt ähm, vor allen Dingen nicht in der TradeStation 9.5 von TradeStation Global enthalten sind, haben wir zum einen jetzt ähm, das Newsfenster. Option Station Pro, die äh, gerade im Optionshandel sehr sehr viele Features bietet und das Ganze gerade natürlich für den amerikanischen Optionshandel recht einfach und übersichtlich macht. Für Strategie Backtests haben wir auch das sogenannte Portfolio Maestro, was Ihnen in Backtest auf ein ganzes Portfolio ermöglicht. Und ähm, wie vorhin schon erwähnt, der Scanner, der es nicht einiges, äh, sage ich mal, einfacher macht, wo Sie aus 300.000, 400.000 verschiedensten Symbolen die Werte herausfiltern können, die für ihren Handel jetzt relevant sind und die dann auch in den Radarscreen äh, zu implementieren. Der Radarscreen äh, ist hier auf 999 Werte beschränkt. Das ist auch noch ein wesentlicher Unterschied zur TradeStation Global, dass sie wir wirklich hier ähm, viel mehr Werte verwenden können und sicherlich auch einer der wesentlichen Vorteile ist der Trading App Store. Wir können ja hier einmal kurz reingehen, wo verschiedenste ähm, andere Developer-Entwickler halt ähm, ihre Features, ihre ähm, Indikatoren, ihre Strategien zur Verfügung stellen, sie das entweder kostenlos ähm, mit nutzen können oder natürlich dann auch kostenpflichtig sind auch einige ähm, Strategien mit enthalten, äh, wir schauen mal kurz rein. Wo Sie dann monatlich eine, eine ähm, Gebühr zahlen, da sehen Sie, es geht los von 4 Dollar pro Monat für vielleicht einen einfachen Indikator bis zu 200 Dollar für dementsprechend dann auch eine Strategie. Ähm, das ist natürlich eins der ähm, mit interessantesten Tools, die natürlich jetzt wirklich nur für die TradeStation Securities aktuell ähm, verfügbar sind. Also Trading App Store sowie auch der Walk Forward Optimizer. Also um jetzt wirklich das Ganze vollautomatisch anzuwenden, glaube ich, ähm, kommt man aktuell ähm, nicht an der TradeStation Securities äh, Version vorbei. Zumindest, so wenn man hier am amerikanischen ähm, Markt arbeitet und ein kurzer Blick in den Scan, das ist natürlich auch ein wahnsinnig mächtiges Tool, welches Ihnen, ja ich will mal sagen unendliche Scanmöglichkeiten hier bietet. Wir können hier mal ein ganz banales Beispiel durchführen. Ich sage hier alle Aktien, dann exkludieren wollen wir nichts, die sollen einfach mal gescannt werden für Werte die zwischen 500, ja, äh, entschuldigung zwischen 5 Dollar und nehmen wir mal 200 Dollar liegen und dann können Sie hier alle Indikatoren einfügen, wie bereits schon gesagt. Ich kann das ähm, nach Dividenden ähm, sortieren, ich kann aber auch ganz einfach sagen, ich möchte mal alle Aktien in diesem Preisbereich sehen, die ähm, werden im RSI als Beispiel über 80 liegen, also die absolut überverkauft sind, dann lasse ich das durchlaufen. Sie sehen, 9.000 Aktien hat er insgesamt gescannt, davon sind 3.000 circa, also 2.988 in dieser Price Range, die wir festgelegt haben, und jetzt prüft er genau, bei welchen jetzt hier der RSI größer als 80 ist. Und das kann man natürlich auch nicht nur allen Aktien machen, Sie können hier auch Optionstitel äh, scannen, wo wir natürlich viel, viel mehr haben als diese 9000. Also da ist das Programm schon wirklich sehr, sehr, sehr, sehr mächtig und ähm, ja auch von der Funktionalität, glaube ich, mit einer der eines der fortschrittlich, fortschrittlichsten ähm, Plattformen, ähm, auch durch den automatisierten Handel und die Option Station Pro, die ich Ihnen auch nochmal ganz kurz zeigen will, solange der Scan im Hintergrund liegt, läuft. Weil ich glaube, hier ist auch ähm, noch eins zu sagen, gerade wenn wir uns hier gewisse ähm, Strategien anschauen. Ich habe jetzt mal hier als Beispiel, ähm, ja, nehmen wir mal, genau, vertikales Brett. Da kann ich hier direkt auf Analyse gehen, kriege hier eine 2D-Übersicht, wie mein Gewinn und Verlust aussieht. Also da hat man wirklich... Äh, einiges an Funktionalitäten, die sich hier wirklich lohnen, gerade wenn man nur im amerikanischen Optionshandel tätig ist. Und wenn Sie zu diesen drei Plattformen weitere Informationen benötigen, dann wenden Sie sich bitte direkt an uns. Sie könnten, ob das jetzt zu TWS ist, zur TradeStation 9.5 oder auch zu TradeStation Securities, einige Videos. Die jeweiligen Playlisten sollten dann auch hier eingeblendet werden. Ansonsten können Sie natürlich sich jederzeit direkt auf unserer Webseite informieren oder uns kontaktieren. Wir sind natürlich gern bereit, Ihnen auch mal ein Demo-Login zu diesen Plattformen zur Verfügung zu stellen, dass man sich mal so ein Stück weit ein Bild macht oder halt eine unserer Mitarbeiter berät Sie gern, was vielleicht für Sie auch die beste Plattform für Ihren Trading-Stil ist. Also da einfach über das Kontaktformular oder im jeweiligen Support-Bereich uns kontaktieren. Dann können wir Ihnen gerne hier kostenlose Demo-Logins für einen gewissen Zeitraum zur Verfügung stellen. Ob das jetzt für die TWS ist. Ansonsten finden Sie hier auch weitere Seminare, die äh, vielleicht das ein oder andere interessante Thema hier mit abdecken. Ja, Sie sehen im Hintergrund, der Scan läuft noch. Natürlich, umso mehr Indikatoren ich hier einfüge, umso länger kann auch so ein Scan benötigen. Ähm, 10% fehlen jetzt noch. Bin mal gespannt, wie viele Werte am Ende des Tages hier rauskommen. Die kann man dann rein theoretisch auch wieder nehmen, in so ein Radarscreen hier einfügen. Ähm, beim Radarscreen, wie gesagt, das Ganze überhaupt nicht. Ähm, limitiert, zumindest bis 999, können Sie hier so viele Werte einfügen, wie Sie wollen. können natürlich hier auch Ihre Studien mit hinzufügen und auch wieder sortieren. Also das ist alles ähm, identisch, so wie wir es vorhin schon mal kurz gesehen hatten ähm, bei der TradeStation 9.5. Mit den Unterschieden, wie gesagt, einige Tools sind wirklich nur in der TradeStation station securities variante zur Verfügung oder stehen zur Verfügung, wie der Scan, die Option Station Pro und der vollautomatische Handel, wo forward optimizer sowie Trade-Manager-Analysis, um Strategien oder Portfolios auszuwerten, sind dann leider auch nur in dieser Version verfügbar. Und zum Abschluss sehen wir noch den Scan, das heißt, aus unseren 9.000 Aktien, wo 3.000 übrig geblieben sind, haben jetzt ganz genau ähm, ja 21 die Kriterien erfüllt. Die können wir jetzt direkt verlinken und kriegen dann, Sie sehen im Hintergrund, die Charts dazu angezeigt, Time and Sales, also können dann auch direkt hier eine Oder aufgeben. Das ist alles relativ einfach und verständlich äh, für den Handling, äh, so dass man hier wirklich äh, von der Arbeitsweise glaube ich äh, glaube ich am professionellsten von allen drei Plattformen agieren kann und ja für weitere Infos ähm, subscriben Sie bitte zu unserem Channel um kein weiteres Video zu verpassen ähm, egal ob es jetzt die TradeStation Securities TradeStation Global oder Interactive, Pro Interactive Broker Plattform ist all dies finden Sie auf den jeweiligen Playlists und ähm, wenn Sie zu unserem Channel subscriben werden Sie auch in Zukunft keines dieser Videos verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.